Leider konnte er die Platzhischalm so nicht mehr weiterführen, wie er das wollte. Er hat uns gefragt, ob wir das übernehmen. Wir haben gesagt, jawohl, cooles Projekt, machen wir. Dann kam, wie es Annette schon erwähnt hat, die Pandemie dazwischen. Das heißt jetzt zwei, drei Jahre, gar nichts. Und für uns ist auch heute das ist der erste Start in der Platzhischalm. Ich glaube aber, das ist uns ganz gut gelungen und es ist echt schön geworden. Wir freuen uns drauf. Wir haben jede Woche Donnerstag, Freitag, Samstag. 100 Plätze hier drin. Genau, Es gibt jeden Abend ein Menü, man kann auswählen zwischen Pflegesuppe oder Splatty, wenn die hier in der Baraka, Fleisch, Käse, Urst, Brot dazu. Dann gibt es die Hauptspeisen Gulasch mit Knödel oder die Käfspätzle und hinten raus immer den Kaiserschmarrn mit Apfelmus. Genau. Annette hat es schon erwähnt, dass Unterscheidet sich ein bisschen von der Baraka Swiss, dem zweiten Projekt von uns. Weil die ist ein bisschen gediegen, Käse von Döde, das ist auch ein bisschen schwerer. Hier liegt der Fokus jetzt nicht unbedingt auf dem Essen, ähm, sondern eher so ein bisschen in Richtung Partystimmung. Um 22 Uhr fängt es hier an zu schneiden. Die Musik kann aufgedreht werden. Man kann ein Skirennen hier durch den Gang machen. Es kann genagelt werden. hier hinten. das schon haben wir schon gemacht. Ja. Schon ein <lacht> <lacht> Skirenne. Skirennen auch. Wir haben gewonnen. Ja. Seid ihr ja. ah, ja, heil angekommen hinten auch oder was? Ja, ja, ja? ja, ehrlich? So, alle. Holt ja. jetzt mal aus. Ja. Okay. So. Macher Junge. Genau. Wir haben vier Specials einmal im Monat. Jetzt Dezember, Januar, Februar und zum Abschluss am 4. März kommt der DJ Tom von der Münchner Geschichte. Wird sich da hinten schön im Eck platzieren, wird sein DJ Equipment dabei haben und hier dann auch ab 22 Uhr ein bisschen Hüttengaudi machen, Party machen. Ja. Das ist im Prinzip so dass oh, das. Oh, wer kommt denn da, Robert? Ja, du, du bist die vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Genau. Vielen Dank. Genau. Vielen Dank. Bitte schön. Bitte. Wir haben einmal hier die Sarah, das ist unsere Projektleiterin, die sowohl die Baraka Swiss in Heidelberg als auch hier Platzhirschalp über ein Jahr jetzt vorbereitet hat. und Ich glaube, die letzten vier bis sechs Wochen hat sie uns des Öfteren verflucht. Ja. Das, ganze Projekt, das ganze Projekt verflucht. Ähm, ich hoffe, dass ich das nächste Woche lege, wenn die Leute, die das erste Mal hier waren schön gefeiert haben. Ähm, wie lange haben wir jetzt hier aufgebaut? 14 Tage? Knapp, knapp 14 Tage, von morgens bis abends. Infrastrukturell, alles mit das ähm, Notstromaggregat hinter die Hütte gehoben. Das ist schon immer ein bisschen anstrengend, das ist ein super Gelände hier, schön, aber bis die Hütte hier reingesetzt ist, das ist schon ein bisschen knackig. Die Hütte kommt vom, aus dem Odenwald, Holzbau Schmidt, heißt der Kollege. Das ist die, die, die gleiche Hütte wie schon vor, nur der Eingang wurde ein bisschen versetzt. Du hast, glaube ich, gesagt, das letzte Mal hier reingegangen. Ja, Genau, und dann haben wir hier noch unsere gute Seele der Hütte, die Michelle, die jeden Abend hier die Gäste begrüßen wird und quasi die service wird, wenn die ist. Richtig? Genau. Ansonsten, du hast alles verpasst, was ich erzählt habe? Also, ansonsten ist ähm, mit dem Vorrat auf? Verkauft ihr jetzt viele Einzeltickets? Muss Tisch buchen? Kann ja. zu zweit kommen? Also generell? Weihnachtsfeiern hier über die Uhr noch oder was? Generell ist alles möglich, was der Kunde auch will. Der Kunde kriegt. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Firmenbuchungen tatsächlich drin, nicht so viele private Buchungen. Weihnachtsfeiern, Firmenfeiern, Winterfeiern ganzen Namen drum und dran. Es geht von 8 Personen Buchung bis zur Exklusivbuchung. Ist natürlich alles möglich, soweit die Plätze natürlich noch verfügbar sind an den Tagen. Ähm, private Leute können natürlich auch buchen über die Website. Das geht auch ganz einfach und das machen jetzt auch tatsächlich jetzt wo die Saison losgeht auch immer mehr Leute. Also ist alles möglich von zwei Personen bis zur Exklusivbuchung. Was hier ein bisschen unterschiedlich ist vor ähm, Baraka ist, dass in der Baracke haben wir Zweiertisches, ein bisschen romantischer vorbereitet. Hier ist es eher, dann sitzt man halt in einer Gruppe, weil der Sinn und, und das Gefühl hier in der Hütte soll ja eher auf zusammen feiern, zusammen sein und schönen Abend verbringen. Genau, Wann hat die Hütte offen. Die Hütte ist Donnerstag, Freitag, Samstag offen und dann jeweils ab 18 Uhr, im Normalfall bis 1 Uhr morgens, Je nachdem, wie lange man feiern möchte. Im ja. Wasch. Hier, das habe ich doch schon aus. Wir haben einmal die Fledle-Suppe oder eben das hier als Vorspeise, was jetzt bei euch allen steht. Hauptspeise ist Gulasch mit Knödel und Rotkraut. Oder eben die Kässpätzle. Mit Beilagensalat Mit Beilagensalat. Und hinten raus gibt es den Kaiserschmarrn mit Apfel. -Post. Das Speisenangebot hat sich einen ticken verändert. Also Kaiserschmarrn gab es schon immer, Bletteny vorneweg auch. Die Hauptspeisen haben wir ein bisschen variiert. Jahr. Ja, Wir hatten auch Salat und vorne drin. Ja, Haxe gab es. Haxe gab es als Hauptspeise, ja. ja. Wer hat jetzt denn so gefunden? Was war das Spielstein? Also, so eine ganze Hütte bringt ja auch alle Bereiche mit sich: von Vorbereiten mit Pressekunden, egal ob es jetzt Privatfirmen sind, Marketing, Logistik, Aufbau und Materialbestellungen, Getränke, Speisen. Das sind halt viele Sachen, die man erst erarbeiten muss und es kommt halt alles auf einmal. Und es sind auch viele, viele Sachen, die bei jeder Veranstaltung die im letzten Moment auch halt einen auf den Kopf fallen, weil man das eigentlich gar nicht geplant hat oder nicht wusste gesehen hat. Und das muss halt im letzten Moment sehr viel gemacht werden. Das haben wir auch gemacht. Das ist ich sehr glaub, gut. Ich glaube, das knifflige jetzt bei der Baraka Swiss in Heidelberg, die machen wir jetzt zum zweiten Mal. Ja, ja. Da wussten wir, letztes Jahr haben wir schon kleine Aufgabenproblemchen gehabt, die man dieses Jahr dann einfach locker beseitigen kann. Hier war das im Prinzip, hier war das Prinzip teilweise im Blindflug. Wir hatten wirklich extrem wenig Informationen vom Arno, genau. wie wo was aufgebaut wird, auf was man achten ja. muss. Und das sind halt dann die Sachen, die aufblocken beim Aufbau. Wie lange hat es denn jetzt gedauert, die hier aufzumachen? Fast genau 14 Tage. Richtig? Ja, War ja. na gut. Ja. Wie wird denn jetzt das sichergestellt in der Praxis, also in der Praxis dort, wenn jetzt so heute abends ja Donnerstagabend ist ja jetzt